Heute ist Samstag des dritten Wochenendes und heute Morgen haben wir uns auf zum Shaolin-Tempel gemacht in einer kleinen Gruppe. Nach jetzt drei Wochen hier sein, dachte ich mir, kann ich mir auch mal die Touristenattraktion anschauen, die direkt vor der Tür ist. Von der Schule läuft man ca. 5-10 Minuten hin. Und wir sind direkt ganz früher Morgen, halb sieben, haben wir uns getroffen und sind los, damit wir noch vor dem Touristenansturm dort sind. Und wie man auch hier erkennen kann, ist der Tempel sogar noch geschlossen. Und wenn wir unsere Kluft anhaben, die wir dort alle tragen, dann kommen wir über den Seiteneingang kostenlos rein. Besonders ab ich darauf, mir den Tempel anzuschauen, war ich ursprünglich gar nicht. Allerdings, als wir dann da waren, hat es mir sehr gut gefallen. Vor Dingen in der morgengrauen Stimmung war es sehr angenehm und ruhig und die Atmosphäre war, ja, war sehr gemütlich. Die Architektur fand ich sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viel von den Gebäuden noch original ist oder wie viel neu aufgebaut wurde, aber nichtsdestotrotz es ist es wunderschön. So langsam habe ich das Gefühl, mich etwas einzuleben hier und vielleicht sind die größten Zweifel und Hürden schon erklommen. Ich weiß es nicht, vielleicht kommt auch nochmal die große Krise. Die letzten Tage habe ich mich auf jeden Fall sehr gut gefühlt und bin wieder davon überzeugt, dass ich das Jahr gut aushalten werde und einiges dabei lernen werde. Dennoch merke ich, dass mein Kopf ein bisschen überfordert ist noch mit dem Ganzen hier und viel Veränderung stattfindet im Moment. Ja, ich komme nicht so ganz zur Ruhe, wie ich zur Ruhe kommen wollen würde. Und auch das Deutschsprechen fällt mir nicht so leicht wie mir vielleicht noch vor ein paar Wochen gefallen ist, da ich die ganze Zeit nur Englisch spreche und dann auch nebenbei Chinesisch lerne. Aber ich glaube, wenn ich einfach weitermache und weiter trainiere, wird irgendwann der Punkt kommen, wo es alles Sinn ergeben wird und ich merke, dass auch viel Positives passiert ist, ohne dass ich es so bewusst wahrgenommen habe. Ja auch nochmal die kurze Anmerkung, dass wenn ihr ausführlichere Infos zu meinem alltäglichen Leben hier haben wollt, müsst ihr den Text in meinem Blog lesen oder mich persönlich danach fragen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung des Videos. Bis vielleicht in einer Woche mit neuen Bildern aus China.